Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema Instagram Profil Turbo und wenn du wissen willst, wie du dein Profil perfekt optimierst, naja, also ganz perfekt gibt es ja nicht, da gibt es immer Optimierungsmöglichkeiten, aber wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann bleib jetzt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. einen wunderschönen guten Dienstagmorgen. Es ist wieder 10.10 .10 Uhr. Hier ist Roger mit Frag den Roger Videos mit echtem Mehrwert und heute geht es ums Thema Instagram Profil Turbo. Ich äh, zeige dir mal, wie das heute funktioniert mit dem Profil bei Instagram und zwar geht es vor allem darum, dein Profil ein bisschen attraktiver zu machen und diese Attraktivität entsprechend auch äh, zu nutzen. Und äh, dazu gehe ich jetzt mal über in mein Instagram Profil und ich mache es noch ein bisschen größer, damit man es auch sieht. Hier, das ist schon mal die Übersicht mit meinen ganzen Inhalten auf Instagram. Übrigens fragt äh, frag den Roger, da findet ihr mich unter Instagram und als erstes fällt schon mal auf, das hat so eine Harmonie natürlich bei mir, die ganzen grünen und blauen Farben. Äh, online bzw. digital ist es eher grün, offline dann eher blau, wobei ich auch äh, offline eine grüne Hose anhabe. und äh, hier geht es vor allem mal darum, das ganze Profil ein bisschen attraktiv zu gestalten und zwar auch so, dass man es auf den ersten Blick erkennt, worum es hier genau geht. Also zum einen habe ich hier mal meinen Realnamen hingeschrieben, Roger Ruckstuhl, dann sofort erklärt Mikrotips und Tricks rund ums Thema Social Media, Online-Marketing, Digital-Marketing sowie IGTV-Videos darüber und noch mit dem Hashtag MakeMarketingBetter. Also hier sieht man auf den ersten Blick, wie es im Instagram Konto ausschaut. Und jetzt gehen wir mal kurz in die Handy App rein. Und zwar sieht das jetzt so aus. Man sieht so ein bisschen auf den ersten Blick auch immer wiederholend diese verschiedenen Tipps, die ich hier gebe in Grün und Blau. Dann natürlich auch noch ein bisschen was Privates von mir so zwischendurch und eben dann diese IGTV Videos. Und wie du jetzt hier siehst, haben wir schon im ersten Überblick natürlich auch wieder meinen Realnamen, Social Media Agentur wird jetzt hier angegeben, weil ich das als, äh, als äh, wie hieß das nochmal, äh, im Profil hinterlegt habe. Äh, als Ach, sagen wir kurz. Ist egal, ist mir der Name gerade entfallen. Hier steht auch wieder Mikrotipps und Trip Tricks rund ums Thema Social Media, Online Marketing und wenn ich hier auf mehr klicke, dann kommt auch mehr. Und was ja jetzt zum Beispiel in Deutschland unbedingt nötig sein muss, das heißt eigentlich im ganzen EU-Raum, ist diese dieses Impressum, was man hinterlegen muss und dieses Impressum habe ich hier auf diesem Link jetzt hier klicken, hinterlegt, da lädt sich jetzt eine Seite im Hintergrund, ich sehe gerade die ist nicht ganz so sauber responsive, da muss ich noch überarbeiten, aber hier gibt es dann auch die verschiedenen Bereiche, hier das Impressum, den Datenschutz, hier Zielgruppe erstellen aber richtig, hier noch das Digital Marketing Summit, dann auch die Profile bei Facebook und so weiter, da ist man ja individuell dran am entsprechend hinterlegen. Wie das funktioniert, habe ich übrigens auch in meiner Instagram Challenge hinterlegt. Die Instagram Challenge ist eine Challenge, die du über sechs Tage hinweg machen kannst, da bekommst du jeden Tag eine E-Mail von mir und mit einer Aufgabe drin, mit einer Tagesaufgabe, die du dann direkt lösen kannst. Und das empfehle ich dir einfach mal auf digital.rogeruckstuhl.ch-challenges gehen. Und wenn du hier auf der Webseite bist, dann kannst du nebst dem Akzeptieren diesen Banner hier die Instagram Challenge per E-Mail starten und dann bekommst du sechs Tage lang jeweils eine E-Mail. Ja, das sieht immer ein bisschen komisch aus hier, komischerweise. Das liegt an meinem PC, du hast ja gesehen, vorhin hat es ein bisschen besser ausgesehen. Auf jeden Fall kannst du dich auf der Webseite dann entsprechend registrieren für diese Challenge und da geht es unter anderem auch um Stories, um das äh, Profil selbst, um auch Bilder oder Videos eher zu posten und äh, hat auf jeden Fall viele Inhalte drin in dieser Instagram Challenge. Äh, ich blende dir hier noch den äh, Link kurz ein, damit du das äh, direkt nachvollziehen kannst. Und äh, wie du siehst, bin ich jetzt hier nicht absolut, weiß Gott, wie heftig aktiv. Äh, ich habe aber trotzdem schon 62 Abonnentinnen und äh, 54 Beiträge gemacht bisher und ich habe einfach relativ viel abonniert. Das sollte auch nicht unbedingt in einem großen Missverhältnis sein. Äh, hier geht es mehr darum, dass ich viele Accounts abonniert habe, was ich dir übrigens auch empfehle, wo relativ viel Follower vorhanden sind und diese Follower dann entsprechend auch äh, die Inhalte konsumieren und ich hole mir da ein bisschen Inspiration, schau mal nach, was alles funktioniert, was eben nicht funktioniert hat. Teilweise hole ich mir auch die ganzen Beispiele für die Instagram-Challenge übrigens. Du hast dann auch etliche Beispiele in der Instagram Challenge drin an einem Tag, wo du dann direkt selbst deine ganzen Informationen entsprechend bearbeiten kannst. Und wenn ich jetzt mal hier auf die Ansicht gehe, ich mache das mal groß, damit es ein bisschen schöner dargestellt wird, dann hast du ja auf unter den Promotions, Insights und E-Mail hast du ja diese... Ich würde mal sagen, die Stories, die ich gemacht habe, die Highlights ne? und wenn du jetzt hier drauf gehst, dann siehst du hier eine Story, die ich mal erstellt habe und das geht dann entsprechend äh, weiter und diese Stories kannst du dann natürlich auch, wenn du sie schon mal gemacht hast, entsprechend auch wieder hinterlegen. hier auf diesen Livestreams beziehungsweise auf diesen äh, Highlights und um dieses Hintergrundbild zu bearbeiten, da erstellst du am besten ein Bild auf dem PC oder auch hier in der App zum Beispiel, in der App, wo du äh, Bilder gestalten kannst und dann gehst du drauf und hier unten auf rechts, äh, hier unten rechts auf mehr, so wollte ich sagen, dann Highlight bearbeiten und hier Titelbild bearbeiten und jetzt siehst du, habe ich hier eine Grafik gemacht, klicke auf Fertig, nochmal auf Fertig und wenn ich das dann lösche, so, jetzt hat es hier die Instagram Challenge ein bisschen verändert in der Ansicht, jetzt ist es komplett grün. Ich mache jetzt aber wieder ein bisschen kleiner, Highlight bearbeiten, Titelbild bearbeiten. Okay, da muss ich das jetzt neu hochladen, weil das schon äh, abgearbeitet hat. Auf jeden Fall kannst du dann so deine ganzen Highlights, die du hier drin hast, entsprechend so ordnen, dass sie auch deinem, ich sage mal CI, CD, also Corporate Identity bzw. Corporate Design entsprechen. Und jetzt gibt es noch ein paar Einstellungen, die du machen kannst, die erreichst du oben rechts über die drei Striche. Ich bin jetzt hier auf dem iPhone, beim Android sieht es ein bisschen anders aus. Du hast hier in den Einstellungen natürlich die einzelnen Sachen, die du einstellen kannst. Du kannst hier auch ein Konto nochmals zusätzlich hinzufügen. Du kannst hier auch, ich bin jetzt als Business drin, also ich habe ein Business-Konto. Ich könnte hier jetzt wieder zurückwechseln, ganz unten auf ein persönliches Konto oder zum Creator-Konto. Der Unterschied ist eigentlich nicht groß beim Creator Konto gegenüber dem Business Profil. Du hast hier noch weitere Einstellungsmöglichkeiten und bei den Einstellungen hast du hier auch noch das Archiv und dieses Archiv, sollte es noch nicht erstellt sein, kannst du es über die Einstellungen hinterlegen. Das ist natürlich, wenn du relativ viele Stories machst, dann wird irgendwann dein Speicher entsprechend voll, das heißt, wenn du das, das Archiv aktiviert hast, dann hast du eigentlich immer alle deine, ja ich sage mal deine äh, Stories bei dir auf dem Telefon gespeichert und da liegt dann natürlich der Teufel im Detail, weil je mehr Stories du machst, desto mehr Speicher nutzt du natürlich auch. Dann hast du unter Profil bearbeiten natürlich die Möglichkeit, das auch auf dem Handy zu machen. Genau, die Kategorie ist es, die Social Media Agentur. Du kannst die Kontaktoptionen, die Profilanzeige, kannst du zum Beispiel einstellen, dass die Kategoriebezeichnung nicht angezeigt wird. Dann hast du noch etwas mehr Platz. So, jetzt ist die das Komplette äh, angezeigt, mikro -Tipps und Tipps, rund, Tricks rund ums Thema Social Media, Online Marketing, Digital Marketing und äh, du kannst natürlich auch die ganzen Hashtags nutzen. Ich habe das hier wieder gemacht über diesen Beitrag äh, hier mit äh, Facebook, Twitter, Instagram, Social Media, Event, Marketing, Events und Frag den Roger, aber zum Inhalt von Instagram zu einem späteren Zeitpunkt mal etwas mehr. Also du kannst relativ viel machen über dein Profil. Das heißt, du kannst relativ viel auch bearbeiten und dir das Ganze dann so zurechtlegen, dass es auch funktioniert. Und hier kannst du auf dem PC, kannst du auf diese Social Media draufklicken auf diesen Hashtag und dann findest du alles, was ums Thema Social Media geht, alles was mit diesem Hashtag entsprechend äh, verlinkt ist. Auf dem Handy geht es nicht, aber da kannst du dann entsprechend nach dem Hashtag suchen. Du hast auch hier auf dem PC die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten, wenn es für dich ein bisschen einfacher ist und natürlich auch hier die Abonnenten und die die du abonniert hast, entsprechend einsehen. Du hast hier auch noch die Hashtags, wenn ich jetzt gewissen Hashtags folge und natürlich auch hier oben rechts die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu bearbeiten und je nach Profil, was es hier jetzt angezeigt wird, hast du hier oben die Navigation und hier gibt gibt's Teilweise, ich habe das bei einem, habe ich es drin, bei einem Konto, wo ich äh, die ganzen Sachen verwalte, dass du hier noch die Direktnachrichten siehst mit diesem äh, Papierflieger-Symbol. Und äh, solltest du das nicht haben, dann gehst du natürlich entsprechend über, den, äh, über das Creator Studio. Dort kannst du dann auch am PC die ganzen Nachrichten beantworten. Ja, das war's zum Thema Profilturbo auf Instagram und äh, hoffe, konnte ich dir etwas äh, weiterhelfen zu diesem Thema. Wichtig ist einfach, dass du dein Profil halt gut ausfüllst, äh, dass das auch in deine Strategie hineingehört und äh, das solltest du natürlich auch auf jedem äh, Profil entsprechend machen. Ich habe dir ja schon in Frag den Roger jeweils das, äh, den Turbo über Xing und LinkedIn gesagt und jetzt haben wir es heute mit Instagram gemacht und wie immer geht es um 10.10 .10 Uhr los, Dienstag und Donnerstag, jeweils neue Videos von mir, entweder über Facebook oder Periscope bzw. auch Twitch live und später dann zum Nachschauen auf YouTube und Instagram TV. Und zum Schluss nochmal der Hinweis: Registrier dich für meine Instagram Challenge. Den Link packe ich dir noch in die Kommentare und natürlich auch unten am Video zum draufklicken. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis bald.